Hey Leute, willkommen zurück zu Metro 2033. Ähm, ja, letztes Mal haben wir hier aufgehört und jetzt würde ich sagen, sagen wir, wir sind bereit. Oh, plötzlich sind alle da. Vladimir, Und Leute, bereit. Dann steigt Okay, und damit geht es, denke ich, mal los. Mal schauen, ob Kahn noch mitkommt. Ich glaube nicht. Das ist schon eine ganz andere Einheit, als die, wie wir bis jetzt gekämpft haben. Okay, ich merke gerade, ich brauche ein Taschentuch noch. Verdammt. <lacht> die liegen natürlich nicht hier. Weil vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich noch eins. Wir laufen zuerst mal. Ich mache das dann im dem Ladescreen in der Redezeit. Mal gucken, ob ich das mit... Ah, da unten geht's weiter. Ich dachte, wir fahren mit dem Auto wieder los, also. Deswegen bin ich jetzt stehen geblieben. Ich habe das übrigens nochmal überlegt und der Typ da, der hat mir die Waffen gratis abgedatet. Ich habe mir noch den Schalldämpfer geholt auf der. Auf der Auf dem Maschinengewehr. Weil ich finde Schalldämpfer einfach besser, weil ja man hat weniger Aufsehen. Achso, damit fahren wir. Cool. Passen da sechs Leute rein? Oh, ja, passen. Ah, alles klar. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Darte nach führen mehrere Wege zu D-6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Das versuchen wir. Kievskaya. über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Und wir können laufen. Ich kann auch zurückgehen. Wir gehen natürlich nach vorne. Ich will schon wissen, was da ist. Artyom! Artyom. Artyom. Zu sich nimm das Licht weg, du blendest ihn. Arjun, bist du okay? Kannst du aufstellen? Arjun, was war das? Verständlich. Sieht nicht so schön aus hier. Oh yeah. Wieso Rückendeckung? Oh was? Voll geil. Wenn ich L2 drücke, dann vibriert es einfach nur, aber es macht doch nichts. Ich glaube, ich gebe einfach das Gas ab dann. Baue ein bisschen Druck auf. Ich halte einfach mal drauf. Boah, sieht das eklig aus, wenn die verbrennen. Mein Gott. <lacht> Sorry, ich habe gerade irgendwas im Hals, ist eine Katastrophe. Okay, der Druck läuft langsam nach. Ich sollte mal nachladen eigentlich. Los, du schaffst das schneller. Fick dich, Arschloch. Oh shit, das braucht Brenn Brennstoff. Whoops, ich sehe das unten rechts, dass es Munition zieht. Da kommt irgendwas. Das haben wir doch schon mal gesehen. Ja, das haben wir schon mal gesehen, das weiß ich. Das war... Mit Kahn noch, mit Kahn im Untergrund. Ja. Stimmt. Da mussten wir auch ausweichen auf die, auf die zwei Gleise. Das war richtig mit Kahn. Ja, ich weiß das noch. Nein, da möchte keiner mehr sein. Ist D6 die Metro 2 im Buch? Äh, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen speziell, aber... Äh, Im Buch wird immer von einer Metro 2 geredet. Eine Metro, die parallel zu unseren, also zu unseren in Anführungszeichen, zu der hier existiert. Ähm, wo die Leute keinen Krieg haben und so weiter, sondern Ruhe. Und ich bin gerade am überlegen, ob... So, hier kann man wieder lesen. Habe ich jetzt einen Flammenwerfer? Und da habe ich meine Waffen. Ach, Scheiße. Der hat mir das MG ersetzt. Sorry, ich brauche das MG. Der Flammenwerfer ist eh nicht so gut. Finde ich. Ich behalte meinen MG. Ich habe das jetzt erst gecheckt, dass es das eigentlich mein MG ist. So, muss ich zuerst? Nee, lade screen okay. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Natürlich. Wir haben gerade so ziemlich die beste Armee wahrscheinlich. Die Ranger. Machen wir das hier schnell. Ulman, Sie übernehmen das Sturm-Team. Ulman kenne ich, glaube ich, aus dem Buch noch alle. Arten und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Warum so eilig, Obergs? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind zu furchtbar. Ich gucke mich ganz kurz um noch, dass ich nichts verpasse. Einfach nur Sicherheitshalber. Ich will nichts verpassen. Großartig. Okay, das waren nur vier Shotgun-Shells, aber damit kann ich leben. Äh, ich bleibe an ihm dran. Ich weiß nicht mehr, welcher er ist. Ich glaube, der da vorne. Mal kurz. Ja, das ist unserer. An dem bleiben wir dran. Die gehören auch noch zu uns. hier dann mit nee, okay. Ich verstehe schon wieso, dass der General da das sagen hat, weil... Also man braucht einfach einen, der nach... Oh, ich habe genug Momenten, äh, Der natürlich die Leitung übernimmt. Und er macht es eigentlich ganz gut, nicht der? der Strom. Wenigstens ist es diesmal nicht getimed, weil letztes Mal war es ja so, dass ich um, in der Atemmaske war. Ich glaube, das war letzte oder vorletzte Folge sogar noch. Ja, ja ich suche den Strom, verdammt. Starthilfe mit unserer Batterie, mit der Taschenlampe, voll geil. So. Ich hoffe, man hat den PC nicht, weil das ist immer so ein bisschen ein Problem bei mir. Habe ich die an? Nein, habe ich nicht. Gut. Da ist jemand. Ah, der hat ein Tagebuch. Ja, ja, alles schnell gut zu laufen und auch weiter Achso, das sind unsere eigenen Einträge in dem Fall. Weil ich dachte schon, hä, das kann ja gar nicht sein, dass der jetzt schon von Ullmann und so Tagebucheinträge hat. Okay. Sind das die Wächter? Nein, das sind nicht die Wächter. Also die Bibliothekare, die waren eh nur in der Bibliothek gucken, klar. Also, ich meine mit die Wächter, die Bibliothekare. Aber das sind die normalen viecher Telepathen heißen die, glaube ich, ne? Oder sind das die Telepathen? So eine Schwarm-Intelligenz. <lacht> Manchmal braucht man alberne Witze in solchen Situationen. mehr? Scheiße. Ja, noch mehr. Ich wollte schauen, dass hinter der Tür nicht direkt was hoch springt und dafür renne ich jetzt voll rein. Scheiße. Okay. Ich mache lieber die Shotgun bereit wieder, wenn da noch mehr Viecher kommen. Ich habe jetzt auf der Shotgun Visier und das Rotpunkt. Fick dich, Alter. Mein Gott. Doch, die hat noch den Überdruck. Sehr gut. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier eigentlich. Scheiße. Nein, ich wollte... So, die wollte ich. Wow, sieht das eklig aus hier ah, da unten geht die action los kurz nachladen aha Wow! Okay, die kommen von überall. Ich muss ein bisschen mehr rundum schauen, Weil das Problem ist, ich kann hier auch nicht an die Wand stehen, weil links-rechts kommen die trotzdem raus. Ich wäre ziemlich am Arsch, wenn ich das alles allein machen müsste. Muss ich zugeben. Wer löst sie aus? Ich, oder? Ja, jetzt darf ich. Ich muss natürlich auf den Befehl warten. Okay, die muss man halten. Könnt ihr das bitte sauber übernehmen, wenn ich das machen muss? Ey, nee, irgendwie. Ah, du hast eine Waffe, verdammt. Ich hätte dem locker helfen können. Entschuldigung, aber... Ja, das war jetzt ziemlich lame. Dem hätte ich locker helfen können. Boris, mein Freund. Warum? Scheiße. Ja, also sorry, das war lame. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Das war ziemlich lame von mir. Weil ich wollte eigentlich auch zielen, aber ich konnte nichts machen. Machst du das diesmal? Ja. Wenn der Zeit braucht, ist sicher irgendwas, was kommt. Was ich aber lustig finde, diese Plasmakugel oder was auch immer das darstellen soll, äh, die kommt immer nur äh, auf Gleisen. <lacht> finde ich sehr interessant. Wie lange Zeit habe ich denn eigentlich? Ein bisschen über 5 Minuten und dann nochmal 4 Minuten Reserve. Kommt das von diesen Pilzen, dieser Dampf? Und diesmal habe ich sogar richtige Händsch Handschuhe an. Händchen. Sorry, Handschuhe ist schweizerisch. Äh, da, Batterie. So. Äh, hier ist aber gar nichts, ne? Das sind nur Betonpfeiler. Okay. bist du Äh, Leute, hallo? Ich gehe da wieder raus. Ja, wenn ich jetzt sterbe, wäre das ziemlich kacke. Ach, scheiße, die sind überall. Okay, ja. Alles klar. Ich bin, glaube ich, zu schnell nach vorne gerannt. Ich wollte gucken, ob da was ist. So ein Forced Trigger Event, vielleicht, aber nee, gar nicht. Okay, ich habe die Gasmaske. Ich sollte vielleicht einfach R1, äh L1 kurz drücken und nicht gucken, ob ich die Gasmaske aufziehen kann, weil wenn ich sie abhab, kann er sie nicht abwischen. Gegen diese Horden ist das die bessere Waffe leider. Auch weil es sich viel schneller nachlädt als die andere. Als die andere, die Shotgun. Kurz ein Medipack rein. Und nachladen. jedes das war ein crawler Eklig. Nachladen, nachladen, nachladen. Ich eröffne gerne mit der Shotgun, aber äh, danach, wenn ich 6 Schuss vergeben habe, lade ich die nicht mehr nach, weil wegen der Zeit. Es rechnet sich einfach überhaupt nicht. da habe ich dafür keine Muni mehr drauf okay nachladen und die Shot kann unbedingt nachladen schnell die zwei geben Rückendeckung das ist finde ich sauber ich mach da mal mit Sicherheitshalber <lacht> wobei ich glaube da kommt nichts mehr So aus. Sieht Oder vielleicht doch. einfach sicherheitshalber. Ich finde das ist grüne Laser, wie es hier, voll geil. Ja gut, dann gehen wir nach Hause. Ist das ein D in Russisch? Ich kann gar kein Russisch. Es ist kein A, das weiß ich. Aber es könnte auch ein A sein, aber es ist kein äh, unseres A halt. Diesen Raum an. Kann ich nicht. Ah, jetzt kann ich. Schau nach vorne, Artyom, verdammt. Nicht runterrollen. Nein, schauen. Boah, ich hätte so Schiss davor. Genau deswegen. Wenn ich da drunter liege. Bist du in Ordnung, Artyom? Gut. Wir versuchen zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Aufgang. Äh, Leute Fickt euch Erstmal alles abfackeln hier drin Ich will das nicht Zwei Wege, na toll I sind... Das sind scheiß Skorpione hier drin. I! Okay, das ist der, den ich gerade schon erschossen habe. Buch wird immer wieder erwähnt, die Metro lebt. Und genau in diesen Momenten habe ich einfach das Gefühl, ja, ich weiß, was der meint. Mit so Zeug hier. Als hätte sie ein Eigenleben entwickelt und, ja. Ich denke, in solchen Mom Momenten... Fuck you, fick dich! Boah! In solchen Momenten weiß ich einfach genau, was gemeint war. Muss ich hier runter? Ich gehe einfach mal hier runter. Verreck. Wow. Scheiße, der lebt noch. So, ich habe keine Muni mehr. Sackgasse. Da drüben ist ein Licht. Ich weiß nicht, ob ich da hin... Da ist nichts. Ah, das sind nur diese Pilze. Da ist eine Treppe rechts. Ah, quer doch die Spinnen durch. Ich finde das sehr schön, dass wir die abfacken können, einfach so. Aber ich denke nicht, dass die irgendwas ausmachen. Hier war schon mal jemand. Die Tunnel ist in Korridore, die... Ah... Also das nimmt ich jetzt gerade Wunder, aber ja. Ähm, es gibt Geschichten darüber, dass es nicht die Erste waren, die hier unten waren. Äh, die Metro-Erbauer. Dass es vorhin schon Leben hier unten gab. Und ja, wer das lesen will, kann das natürlich gerne stoppen, wie immer. Ich lese die auch sehr gerne, wenn ich danach editiere nochmal. Ah gut. Hier. Gott sei Dank. Du lebst noch. Wir haben Stepan verloren. Scheiße, sind wir noch zu viert jetzt mit mir. Hey, Ruhe. Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Was ist denn? <lacht> Eine U-Bahn? Die ist leer. Sieht Jetzt noch? Sicher? Sollten wir da wirklich rein? Irgendwie ist es sehr verlockend. Ich auch. Ich weiß nicht, ob wir hier drin sein sollten. Ich schau mal, wenn das sagt, wir sollen reingehen, gehen wir rein. Aber ich will nicht allein hier drin sein. Affen, da kommen Sie dann. Alles klar. Ich würde eigentlich gerne mal meine Uhr anschauen wegen der Maske, aber irgendwie lästert er mich gerade nicht. Da war doch gerade noch zu. Äh. Ich bin gerade durch den Boden gefallen. zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden haben Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Oh ja, die Antwort nehme ich jetzt auch runter, aber ich habe das Gefühl, das kann man nicht einfach mit einem Ja oder Nein beantworten. Habe ich schon. Mach an. Hätte ich die ganze Zeit nicht mehr anhaben müssen? Ja, geil, ne? Ich schlappe mal meine Lampe wieder auf. Geil ohne Wunsch so. Huh. Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu finden. Mach also gut an. Besonders du, Artyom. Hm, sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ullmann Vladimir bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Alles klar. Der Offizier mag mich. Ich darf immer mit ihm bekommen. Entweder das oder er vertraut mir einfach nicht, weil ich nicht in seine Armee gehöre. 4 Minuten 10 habe ich noch. Plus die 15 Sekunden. Ich schraube sie auch mal drauf. Dann haben wir gerade. Alles auf dem Timer. 4 Minuten 16. Hier könnten wir sicher auch noch mehr finden, wenn wir uns umgucken würden. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas, und zwar eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Sorry, ne? Ich komme halt nicht aus der Zeit, ne? Ich glaube, Artem war ja irgendwie 3, als er hier runterkam, in die Metro. Von daher... Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Ich hoffe. Weil sonst wird's knapp bei mir. Ich frage mich, ob ich einfach ersticke, wenn ich die Maske abziehe übrigens. Ich würde das eigentlich gerne mal ausprobieren, aber irgendwie nicht. Aber es würde mich echt mal interessieren. Übernimmst du das? Ja, weil ich übernehme mal Deckung, falls was kommen sollte. Aber ich denke nicht. Alles klar, mache ich doch gerne. Das ist keiner davon. Ach so, die nehmen an. Ich muss zuerst alle Abdeckungen öffnen, natürlich. So. Ah, Nummer zwei. Ich hoffe, ich bin jetzt mit zwei. Oh, jetzt bin ich fast runter. Schnell, schnell. 4. Schnell. Ich weiß nicht, ob das auf dem Zeitleib wegen dem 1, 3. 1 ist links, 3 ist rechts. 3. Mach an. Oh, und jetzt Nummer 1 rüber. Boah, ich fliege. Ich bin tot. Ups. Das heißt, wir machen es nochmal kurz schnell. Äh, also aktivieren und dann ist es 2, 4, 3, 1 gewesen. Das ist 1, 2, 3, 4. Also sie machen es random. Ja, sie machen es random. Verdammt. Ich finde es aber lustig, dass ich so wegfliegen kann. Ich stehe jetzt bei 3. 2. Ja, die haben wirklich einen Randomizer drin. Das ist gemein. Okay, wo ist die Treppe? Da drüben. Ja, ich bin da. Los, starten! Keine Chance! Nochmal versuchen! Hat man's raus! Scheiße! Äh. Gut. Cool. Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion. Hat der keine Maske mehr auf? Kann ich dir ins Gesicht schauen, Alter? ich probiere mal ja da passiert nichts mehr Will ich jetzt kurz wissen ja da auch keine maske werden Puh. Ich habe ein bisschen gelesen doch, was der Unterschied ist von der Redux-Version, die ich jetzt spiele übrigens. Äh, ich hoffe, ich quatsch. Okay, ich quatsch gerade drüber. Ich warte kurz. Ja, irgendwas passt mir hier auch nicht. Aber ich stecke gerade fest. Ich kann ja auch nicht hoch. Okay, zum Glück kann ich nicht einfach rausfallen. Äh, ja, die Redux hat einige Kapitel zusammengefasst, die nicht nötig waren, dass man eigentlich zwei draus macht, aber am Anfang hat man das halt gemacht. Bin dran. Ja, was kann ich denn machen? Oh, wieder ein Rätsel. Den können wir nicht bewegen, also wegrahmen geht schon mal nicht. Der vielleicht. Nein. Äh, nee, keine Ahnung. Ich will heim. <lacht> Da geht auch nichts Ah, guck mal an. Ich würde eigentlich genau den gerne... Hä, da war doch vorhin noch ein Wagen drunter. Du bist doch ein Arsch. Okay, zum Glück habe ich überall Schalldämpfer drauf. Ich bin leise. Ullmann, bewachen Sie die Tür. Wladimir, das ist dein Gebiet. Was brauchst du? Hm. Anleitung A124, Seite 3. Hm. Platine DS22. Ah, genau. Da. Tolles Gedächtnis, Wladimir. Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist. Endlich zahlt sich die Ausbildung aus. Ja, wenigstens einmal, ne? Super. Aufgezeichnet. Erstens. Gestorben. Zweitens. Zerstört. Drittens. Viertens. Fünftens. Achtens. zehntens. Das kann nicht sein. Hier, hier ist einer. Jetzt kriege ich alle Informationen. Was zum Teufel ist passiert? Reservebatterie leer. Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert. Von hier aus können wir nicht starten. Wir müssen ihn auf unterster Ebene von anstarten. Dem Planer ist das nicht schwierig. Geht fast alles automatisch. <lacht> Herauf zu lachen. Wie kommen wir runter? Nun, eine Etage tiefer ist ein Aufzug. Aber um ihn betreiben zu können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das... Nein. Dann haben wir keine andere Wahl. Danke, Vladimir. Bleib hier und pass auf. wir beeilen uns. Arteon, Ullmann, mitkommen. Okay, ich sehe gerade, wir müssen beenden. Sonst, ja, geht es zu lange. <lacht> also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist ein alles pop mit Zucker. Cheerio!